Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin im Programmkomitee der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online kostenlos stattfindet. Bitte unbedingt noch anmelden. Und einer unserer Beitragenden habe ich hier, hier jetzt bei mir. Bitte sich kurz vorzustellen. Hallo, mein Name ist Judith Rösten. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Köln. Im Bauingenieurwesen und habe jetzt zusammen mit der Technischen Universität Darmstadt promoviert ähm, in Kooperation. Und ich habe neben der ingenieurwissenschaftlichen Fragestellung ein Lehrkonzept entwickelt, mit dem es uns möglich sein soll, Studierende besser in Forschungsprojekte einzubinden im Rahmen der ganz normalen Labormodule, die wir haben. Gut, wie schaut dieses Lehrkonzept aus? Das sieht. Äh, so aus, dass wir in unserem, wir arbeiten mit dem äh, ilias Stadtmodell und da haben wir im Ilias-Kurs diverse Wikis angelegt äh, und die Studierenden bearbeiten kleine Teilfragestellungen, die im Rahmen der Workload, ob das jetzt eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder ein Labormodul ist, ähm, auch be bewältigt werden können. Mhm. Und im Wiki sind neben den kompletten Grundlagen erstmal, wie funktioniert die Messtechnik, was ist eigentlich unser Thema, was sind die Basics, die man wissen muss dazu? Damit können sich die Studierenden einarbeiten und im nächsten Schritt werden dann die Projektergebnisse der Studierenden wieder im Wiki dargestellt, dass im nächsten Semester die Studierenden, da ist ja dann quasi keine Übergabezeit, die können sich dann anhand des Wikis in die Ergebnisse der vorangegangenen Gruppen einarbeiten und bekommen also nicht vom Projektbetreuer einen Stapel mit 20 Arbeiten und so dem Hinweis, da wird schon was drin stehen oder dass das alles mhm. quasi im Gespräch dann erörtert wird, sondern dann ist wirklich gut strukturiert, alle bisherigen Ergebnisse sind dann abgreifbar. Und das Konzept haben wir dann auch sehr ausgiebig evaluiert und haben uns neben den Bedingungen, also welches Interesse haben die Studierenden überhaupt an der Forschung, warum machen die mit, welche Leistungsmotivation bringen die mit, haben wir untersucht, wie funktionieren die Verlaufsprozesse, welche Aufgabenstellungen können aus den schon bearbeiteten Projekten wieder generiert werden für nachfolgende Projekte. Wie hat alles geklappt, gerade mit den E-Learning-Elementen? Welche Schwierigkeiten gab es? Wie haben wir die bewältigt? Haben wir uns dann final auch noch im Interview mit den Teilnehmern angeschaut, wie kommt das Ganze bei den Studierenden an und welchen Mehrwert hatte das Konzept für die? Ja. Also ich nehme das ja auch als Methode wahr, damit Learner-Generated Content ins Spiel kommt. Also dass der Studierende selbstständig auch Materialien erstellen, die dann auch Ausgangspunkte für weitere Studierende sind. Wie wird das wahrgenommen von Studierenden, dieser Aspekt? Den Aspekt, der ist zentral in der kompletten Bearbeitung, weil es geht ja schließlich darum, dass die Studierenden einen Beitrag zu einer Forschungsfrage leisten. In dem Bereich Baudynamik tätig, was für die meisten Teilnehmer komplett Neuland war. Mhm. Baudynamik ist jetzt ein Weißmodul, das, das wird jetzt nicht die Tür eingerannt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das heißt, die meisten kamen mit sehr wenig Grundwissen her und haben dann teilgenommen, weil sie wollten auch mal eine Messung machen, mal Messtechnik in die Hand nehmen wirklich dann anwendungsorientierter, als das ja sonst üblich ist, ein Projekt bearbeiten und ohne. Den Content, den die Studierenden danach im Wiki präsentieren, sind die Ergebnisse ja alle dann nicht für die nachfolgenden Gruppen abgreifbar. Und von ja. daher war es da auch sehr wichtig, dass das eine sehr strukturierte Darstellung wird und das wirklich inhaltsreduziert, aber ohne Qualitätsverlust die Ergebnisse präsentiert werden können. Ja, also es ist ein Beispiel, wie Vorbereitungsmaterialien einfach auch von, von Seiten der Studierenden entstehen können. Äh, das war jetzt so, dass das da auch Studierende zu dieser Vorgangsweise Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, wie sie es erlebt haben. Was waren so da drei, vier besonders spannende Rückmeldungen, die da gekommen sind? Also ich glaube, die spannendste und wichtigste Rückmeldung war, dass die Studierenden alle das Gefühl hatten, einen Beitrag geleistet zu haben, mhm. weil das stand im großen Kontrast zu dem, was wir vorher hatten in den Labormodulen, wo es immer hieß, wir ja, machen Versuche und schreiben dann eine kleine Ausarbeitung zu, aber sie hatten nie das Gefühl, einem großen Projekt mitgewirkt zu haben. Ähm, dann war ein großes Feedback, dass die Studierenden wirklich das Gefühl hatten, dass ihnen das, was die anderen Studierenden beschrieben haben, auch für ihre Projektbearbeitung geholfen hat. Mhm. Und dass ja, also ich glaube, das waren so die zwei spannendsten Ergebnisse, dass halt wirklich die das Gefühl hatten, da wirklich bei einem, einem großen Projekt mitwirken zu können, ohne die Angst, dass das Modul den Rahmen sprengt. Also das ist ja bei Labormodulen immer so das ja. Schwierige gewesen, dass es, wenn irgendwo ein Punkt kommt, wenn das Thema zu ausschweifend wird, wenn irgendeine Untersuchung länger dauert, dass die Studierenden immer Angst haben, es nicht zu schaffen nicht fertig zu werden. Ja. Das heißt, es ist einfach auch ein schönes Beispiel für partizipatives Lernen. Nein, wo, wo, wo wirklich auch an, an sehr angreifbaren Ergebnissen auch gearbeitet wird und wo Studierende das Gefühl haben, dass mit ihren Beiträgen etwas passiert, was ich als ganz wesentlichen Aspekt auch vom Inverted Classroom Modell halte. Also ich denke mal, dieses Prinzip könnte man ja auch in anderen Lehrveranstaltungen umsetzen, oder? Ja, also das ist auch das Ziel, dass wir gesagt haben, jetzt wir sind ja jetzt äh, das Labor für konstruktiven Ingenieurbau dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Konzept auch für eine andere Forschungsfrage nochmal anwenden. Und äh, vom Prinzip ist der auch ja so, dass man das fachübergreifend für verschiedenste Fragestellungen auch nutzen kann. Weil wir haben da ja, vom, vom Ablauf her lässt sich das ja auf, auf verschiedenste Fragestellungen münzen. Mhm. Wir haben neben dem Wiki auch noch Tools gehabt, wie ein Forum, wir haben noch ein Glossar gehabt, wo Begriffe erläutert waren, um den Studenten da einfach das, die Arbeitsmaterialien an die Hand zu geben, ähm, sich auch wirklich leicht einarbeiten zu können, weil wir hatten in dem ganzen Modul, wir hatten keine Präsenzveranstaltungen mit Frontalunterricht, es gab viele Beratungsveranstaltungen, weil es liefen ja immer verschiedene Projekte neben, nebeneinander her mit unterschiedlichen Aufgaben mhm. und es ähm, gab immer Beratungen, wo die Studierenden Fragestellungen konnten und besprochen was also das der nächste Schritt in der Bearbeitung, ist die Versuchskonzipierung, die sich die Studierenden überlegt haben, so in Ordnung oder muss man da jetzt dann irgendwie nochmal ein bisschen Input geben? Aber vom Prinzip lief das wirklich so, dass sich die Studierenden selbstständig äh, ihr Projekt erarbeitet haben mit dem Wiki. Gut, ja, ein wirklich schöner sehr passender Beitrag zu unserer Konferenz im und Beyond am 23. und 24. Februar, gehostet von der Fachhochschule St. Pölten. Und wir freuen uns schon auf eine hochspannende Konferenz. Bis dahin alles Gute.